Das ist eine gemeine Frage, äh, weil es ja bei der Auswahl von Projekten zunächst auch um Selbstbestimmung geht. In Wahrheit würde ich dann entweder jenes Projekt wählen, das die Streichung der anderen bedeutungslos macht, oder es per Zufall auswählen, äh, weil ich der Meinung bin, den, die Auswirkung oder den Impact von politischer Bildung, der ist sehr schwer messbar. Äh, daher per Zufall oder... Eben ein Projekt auswählen, das, das die Elemente der anderen berücksichtigt, und zwar jetzt nicht im Sinn von, ich will alles, sondern dass das, das zentrale Element der politischen Bildung persönlichkeitsfördernd sein muss.